Hallo, hallo, meine, Liebe, meine Lieben, und willkommen zu der neuen Folge von Let's of the Skyward Sword, zusammen mit Mike. Ja, fangen wir an! <lacht> okay, so ich habe ganz viele Reichtümer, deshalb muss ich die erstmal ausgeben. Irgendjemand, ich, ich darf Terry gar keinen Cent mehr geben. Dann gebe ich dir hier aus. Der Terry ist böse. <lacht> nein, Terry ist ganz toll. Ganz lieb. Ah, ich, ich bin so froh, dass du da bist! ist nur für dich! Ah, ich bin so glücklich, wenn du bei mir bist! Wenn ich die letzte Zeit an dich denke, mein Herz immer ganz schnell! Ist das vielleicht... Nicht gut! Geht so was? Jetzt sag es schon! Harry, schmelze dahin! <lacht> zur Arbeit! Willst du das als nutzen? Ja! Wirklich, ich bin so glücklich! Ah, entschuldige bitte, das ist mir jetzt total peinlich, also du musst bestimmt etwas was, was bei mir abgeben, Schatz. Ja. <lacht> Na, halt dich, mein Schatz. Wie sie da steht. <lacht> in dieser Herzform. Ja, wir haben uns mühsam ein heiliger Schild erarbeitet, ne, und es war irgendwie gemeint, wir brauchen keine Rubine mehr, tue ich das jetzt weg. Äh, ich mag meinen göttlichen Schild, weil der ist einfach göttlich, ja, der sieht göttlich nice aus. Deshalb behalte ich den, es ist mir egal, was Ingi sagt, ob das so unnötig ist, ich behalte den, Punkt. Und äh, dann haben wir aber einfach zwei Schilde. Achso, ein genau. Schild. <lacht> der kommt doch bald wieder, oder? Nee, eigentlich nicht, eigentlich bin ich jetzt durch so hier. Sie <lacht> okay. äh, genau. siehst du, wer da nicht ist. Ja, was, was, was? Guck mal, dort, wo sonst der Wahrsager ist. Tränke können wir uns später holen. Wir machen jetzt eine ingi folge Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich würde erstmal jetzt mein Geld verprappern Wir haben mich fast 2000 Rubine und äh, hey. Ingi meint, man kann seine Tränke, also sowas wie Herztrank, kann man verbessern. Wie mache ich das? Genau, genau. Red mal, red mal mit dem Typen dort. Hey, komm im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank gekauft hast, kann ich ihn verfeinern! Oh, das wusste ich gar nicht. Gib äh, mir einen Trank verfeinern möchtest? Ja! Ich zeige dir, welche der Tränke verfeinern kann den. Ah, dafür sammeln wir die Käfer. Verfeinerter... Ich habe das nie benutzt. Ich bin am Ende des Games. Ich habe es nie benutzt. Herztrag, <lacht> alle deine Herzen auf. Mit alle Herzen. Top. Tippitoppi. Let's go. Sehr weit. Sicher. Und fertig. Herzrang v Dieser verfeinerte Herzrang füllt all deine Herzen wieder auf. Wenn ich noch einen Teil der Tränke soll, sag mir bitte Bescheid. Nochmal. SV. Füllt alle deine Herzen auf und ist sogar zweimal mal Alter, das ist ja mega OP. Ja, let's go, SV. Ah. Wie cool ist das denn? Das ist ja mega broken, irgendwie. Ja, und ich hab's die ganze Zeit eigentlich schon dir gesagt, aber du hast halt nie zugehört. Das heißt, ich hab mir noch, ich hab mir einfach alles schwerer gemacht, als es sein musste. Naja, ich benutze es auch nicht wirklich, ich hab noch nicht, ich hab... Äh, also. Bei meinem letzten Playthrough hab ich gar keine Tränke benutzt, ja, meine Phoxia. also gar keine Tränke. Okay, wir haben die, noch also die eine Flasche. Flasche. Wir die ganze Zeit... Ja, wir haben noch eine leere Flasche. Äh, war aber, glaub ich, einen der pinken, glaube ich, war... Einer davon war von dem war auf jeden Fall relativ op. Was war das hier? Das ist Wundertrank. Schmieren auf deinen Schild und superieren. Ne, das brauchen wir nicht. Nee, das nicht? Das brauchen wir gar den nicht. Den anderen Spiel. war's, meine ich. Den habe ich geholt. Den, den, den. Der, den, das, das. Tubby <lacht> das Sieht aus wie Tubby oh, Das ist Rüstungstrank. Er vermindert den Schaden, den er leidet, für eine bestimmte Zeit. Den meinst du? Mhm. Das ist relativ sein. cool, weil du halt wirklich, ja, also ich habe die immer beim Endpost oh. gerne. Gelernt. Okay, let's go. Weil, äh, weil der Endboss schon teilweise gut Damage macht. Halbiert Schaden für drei Minuten. Ja. Trrrr. So, Sondern du machst ihn jetzt zweimal für. für äh, machst du jetzt so, dass ich den zweimal benutzen kann? Ja. Aha. Ja. V, du wirst für eine Zeit lang unverwundbar und verlierst keine Herzen. Also statt halb Damage gar kein Damage. Ja. Junge, wie broken ist das denn? Ich dachte, der andere wäre schon broken, aber das ist noch mehr. Das ist einfach ein Superstern. Aber wie lange hält der, ist die Frage. Hält der Helter weniger oder hält er immer noch drei Minuten? Immer noch drei Minuten, Junge, das ist echt krank. Aber ich kann dich nochmal verfeinern? Ja, hier. Nö. Nee. Okay, ja, keinen kann ich geh mal geht nur einmal. Und die Feen. Wenn die ich behalte, oder? Ich hab doch eigentlich jetzt gutes Arsenal. Herztrank, Rüstungstrank Glaub's und zwei Feen. Ich, ich bin gerade überlegen, ob es nicht fünf Flaschen gab. Schaut euch mal mein heil an. Das ist so riesig. Ich finde das. Zu dem. Moment, zu dem anderen. Das Hyderschild finde ich ist geil. Ich, ich mag das. Das ist eines, das ist mein Lieblingsschild tatsächlich Echt? generell. Ne, mein nee, Lieblingsschild ist auf jeden Fall der hier. Ich ja. finde einfach stylisch cooler. Aber ich weiß, dass der eigentlich ein insgesamt besserer Schild ist als ein All-in-One-Solution. Ich weiß. Man hat aber trotzdem eine Lebensanzeige. Wahrscheinlich wird das hier aber selbst generieren oder so. Ich habe 69 Geld. Was soll ich damit machen? Wir später einfach irgendwann anlegen. Okay, also coins. für die Bigga können wir jetzt. Ähm, ähm, ich würde jetzt die nächsten Quests würde ich alle bei, also ich würde mich jetzt einmal bei, äh, also noch irgendwo hinlegen, kurz schlafen Ach. bis nachts und dann einfach hergehen und Wie Gashaus? Äh, genau. Die und dann würde ich die ganze Quests... Und mit dem soll man reden? Ja. Oh. Hallöchen. Aha. Schatz, wie schön, dich zu sehen. Ich bin so froh, dass du heute zu mir gekommen bist. Süß. Wir sind aber nur Freunde. Wir sind nur Freunde, wirklich. Ich dachte, das war ein Joke, als ob das wirklich Pico heißt. Ja. Okay. Mike, du kommst gerade recht. Geht es um deine Tochter? In der Tat, du scheint eine gute Menschenkenntnis zu besitzen. Ja, es geht um meine Tochter, die Besitzerin des Itemlagers. Sie treibt nur von, nur noch von, vor sich hin und errötet hin und wieder, ohne erst richtigen Grund. Moment mal, ich denke, ich weiß, was dahinter steckt. Ein unerwünschter Verehrer. Kein Wunder mit diesem hübschen Gesicht. Und bei dieser Schönheit. Man kann den Männern eigentlich keinen Vorwurf machen. Aber nein! Mein, ein Vater darf so etwas nicht dulden. Solche Kerle haben eine Abreibung verdient. Ich glaube, er weiß nicht, dass ich es das bin. Und da kommst du ins Spiel. Ich möchte, dass du diesen Verehrer etwas ausrichtest. Er soll die Finger von dir lassen. Ich kann sie ja nicht die ganze Zeit beschützen. Ich zahle dir auch etwas dafür. Und wenn du erfolgreich bist, darfst du ihr auch mal Hallo sagen. Aber keine Sorge, du musst mir darauf nicht antworten. Welcher Mann würde ein solch lukratives Geschäft freiwillig ausschlagen? Halte den Typen von meiner Tochter fern. Tu mir den Gefallen. Du schaffst das schon, Mike. Pika... Schatz, Okay, sie sagt nichts Neues. Okay, ich dachte vielleicht kriege ich Rubine. Eieiei, <lacht> ei, ei. das ist aber sehr dreckig, der Spiegel. Eieiei, ei. ei, ei, ei <lacht> wie das äh, aussieht. Ui, ähm, <lacht> bin so lustig, ob sie sich dreht. Hey, okay. dementsprechend du hast jetzt Pika so weit, dass sie dich halt liebt und der Vater will halt, dass du dem Typen Was war, war, verliebt? Also, also, also. also, also. Wir sind nur Freunde. Ist nur Freunde. Okay, dann geh mal jetzt zum Haus von dem Wahrsager. In der Nacht. Das ist nicht der. Ach Wahrsager. so, das war jetzt mein Problem. Ich weiß gar nicht, wo sein Haus ist. Von, von wem? Von. Ach so, ja. Geh mal, geh mal hoch zu diesen... Dort wurde Also, geh mal in Richtung ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Geh mal mit dem Pfeil zum Friedhof. Jetzt Friedhof. ein bisschen höher. Jetzt rechts. Da. Da. Okay. Da könnte man rein, oder was? Nee, was? Jetzt tu dich mal hier umgucken. So, geh mal dahin. da hin. da, da, da in dieses... Da da in dieser, auf jeden Fall da, dort in dieser Gasse irgendwo war der, war, der glaube ich. Hier? Hier irgendwo. Händler, Kulkants cool Haus. Nee, das ist zwar der Händler. Um da der war da oben. Hoch, dort hoch, irgendwo. Da war noch wow, ein Haus. Warum wird das auf der Map markiert, wenn das hier oben sein Weil soll. du da noch nicht drin warst. Siehst du da das Haus? Warst du da schon drin? Hier war ich schon drin. Dort? Dort rein. Dort ist noch ein Haus. Nein, das ist es, genau das ist es. Da warst du noch gar nicht. Ich habe das noch nie gesehen. Ich dachte, das führt zum Friedhof einfach wieder. Nee. Und ich musste sogar hier hoch für die Story. Warte, was? Achso, okay. Ich dachte, ich könnte jetzt reinspringen und dann bin ich auf einmal in seinem Haus drin. Wie der Weihnachtsmann. Hey! Okay, jetzt haben wir es gefunden. Warte noch umsehen. <lacht> Wie der mich anguckt. Kleiner Schlingel, du. No pearls. <lacht> das ist vorbei. Hier soll keinen Sinn. Das ist alles aus. Mein Kristall ist kaputt, so kann ich nicht mehr in die Zukunft sehen. Meine sanften Augen sind betrübt und gebrochen, so wie mein wunderschöner Kristall. Ah, wenn ich doch bloß einen neuen Kristall bekäme. Oh, da fällt mir ein, du bist doch dieser Junge, der nicht diesen Propeller aus der Welt unter den Wolken gebracht hat. Um ehrlich zu sein, ist mein Kristall auch ein Gegenstand aus der Welt unter den Wolken. Die Augen von diesem Doroku aus der Werkstatt haben ihn eins geborgen und Doroku hat ihn mir verkauft. Also, vielleicht gibt es da unten ja noch einen Kristall, der so ist wie meiner. Würdest du vielleicht für mich nachher noch suchen, junger Freund? Klar doch. Oh, das ist ja wunderbar! Du bist eine Rettung in der Not! Auf dem Roboterhaus der Werkstatt gibt es solche Kristalle in einem Gebäude am Vulkangipfel. Gebieter, ich kann den Kristall, den diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziel auf die Aurasuche festlegen. Falls du dich allerdings momentan auf der Suche nach einem anderen. Ja, ja, ja, ja, komm mal. Servo, Gebieter. Also, irgendwo beim Vulkangipfel, habe ich jetzt verstanden. Ich bitte dich, junger Freund. Nur der Kristall kenne ich nicht in die Zukunft sehen. Und ohne meine Fähigkeiten werde ich auch dir keine Hilfe sein können. Also, ich warte auf einen neuen Kristall, junger Freund. Hey, vielleicht kriegen wir dafür einen Herzteil? Möglich. Boah, das war aber richtig rich, dude. Also, ne, die meisten Wahrsager, die lügen zwar, aber in Videospielen sind es meistens Leute, die das wirklich können. Und. Das zeigt sich ja auch mit dem krassen Zeugs, was sie hier hat. Ja, die muss ja in ihrem. Bro! Ich hole die ganze Zeit Herzen und die kriegen mich trotzdem. Egal, komm. Egal. Also, am Tag nochmal mit Pika reden. Mhm. Oh, Gilly, dort, oh, Gilly. Pika, ich hoffe, es ist okay, dass ich in deinem Bett schlafe. Es ist. Nicht von Pika, das ist von Pico das Bett. Wo steht Pika? In ihr eigenes. Hat sie ihr eigenes? Hätte man auch schlafen können? Ey, wie ich hätte auch schlafen können? Du sagst ja gar nichts! Also einfach vollkommen. Den kann ich mehr. Ich will einfach nicht mehr. Bitte. Ach, oh, Schatz! Also, ich. Könntest du heute Nacht zu mir nach Hause kommen? Ich möchte etwas sagen. Mein Haus ist ganz in der Nähe des Basars. Ich weiß auf dich! Hast du etwas abgegeben? Nee. Was soll das mit Schatz? Machst du hier einfach Absicht? Backe? Okay. Backe. Stopp, oh. Also ähm, du, Also, wir können jetzt entweder schnell die Christa holen oder wir machen noch schnell die pika ja, Wir machen wir noch die. schnell die Pika. Die ist mir wichtig. Ja. Wir sind gute Freunde. Wir sind gute Freunde. Ich glaube, ein bisschen zu gut, hab ich so das Gefühl. Mm, nee, wir sind die besten Freunde. Bei Nacht ja, hat sie so gesagt. Ja, Aber warte, wenn sie bei Nachts hier ist, oh. ne? Stell dir vor, du bist so, äh, du magst jemanden sehr und dann gehst du nach Hause nach einem langen Arbeitstag, auf einmal liegt diese Person in deinem Bett. Äh, okay, das kam ein bisschen komisch rüber, als ich dachte, egal. Wie gesagt, aufsteht. Ich war gerade am Lernen. Mike, vielen Dank, dass du gekommen bist. Also ich wollte dich eigentlich was fragen. Ah, ich frage jetzt einfach mal drauf, los. Wie findest du mich? Was hältst du von mir? Also, Naja, du bist die alte Frau. <lacht> <lacht> hey, du findest, die, deine Frau ist eine alte Frau. <lacht> ja, du bist die alte Frau. Nee, ey. ich mag dich. Wirklich? Meinst du das ernst? <lacht> Was? Dein interessierst dich ja so gar nicht für mich? Ach, das sagst du doch nur, um deine Verlegenheit zu verbergen, stimmt's? Nein sagen das dass ich für dich einfach nur die Frau aus dem Laden bin? Aber... Aber ich hab dich gern! Danke! Auch ich mag dich, mein Schatz! Tut mir leid, dass ich dich so also auf die Probe gestellt habe! Die Hand wieder! Aber ich weiß es ja! Im Augenblick hast du größere Probleme als die Liebe, richtig? Du hast einen Auftrag, ja? Ich meine, sonst würdest du ja nicht andauernd zu mir kommen und Sachen bei mir abgeben! Mach dir keine Sorgen, ich werde immer auf dich warten, deine Gegenstände in den Empfang nehmen. Und wenn du deinen Auftrag erfüllt hast, werde ich dich meinem Vater vorstellen. Das ist keine gute Idee. Solange bewahren wir unser kleines Schatz. Komm bald wieder, ja. Ich nehme deine Liebe an. Aber ich erwidere sie nicht. Du kriegst, ke kriegst, ich kriegst keine äh, von meinen Juwelen. Die behalte ich jetzt. Wir haben jetzt 60 Stück, damit können wir wieder eine Belohnung holen. Ähm, aber ich glaube da warte ich lieber, bis wir alle haben. Und hi? Hallo. Nee. Hallo, was kann ich für dich tun? Meine Tochter scheint wieder mal nicht, nicht die selbst zu sein, ob, ob sie wohl etwas beschäftigt. Ist das jetzt vorbei, die Quest hier mit dir? Mit ihr ist jetzt meine Quest vorbei, also... Vielleicht nur mit dem Vater, bin ich, bin ich mir aber nicht sicher. Ähm... Naja, nee. gehen geh mal wieder, gehen wir zurück in, in, in, in den Bett und wir machen jetzt schnell die Quest mit dem Wahrsager. Ja. Uh. So, es gibt ja by the way ein zweites Ending und zwar, wir haben das Ending erreicht, wo sie uns mag, wo wir sie zurückerwidern, mehr oder weniger. Aber man kann sie auch ein bisschen mehr zurückweisen. Dann sagt man zum Beispiel, naja, du bist nur die Itemfrau. Das? Da habe ich mich einfach gerade verhört? Sag schon, was bin ich für dich? Die Itemfrau. Was? Denn du interessierst dich also gar nicht für mich? Ach, das sagst du doch nur, um deine Verleger zu verbergen, stimmt's? Nein. Also wirklich? Du willst mir also sagen, dass ich für dich einfach nur die Frau aus dem Laden bin? Ja, was denn sonst? Oh. Nun gut, das denkst du also. Ja, ich verstehe. Tut mir leid, dass ich dich da belästigt habe. Ich brauche dein Bett nicht. Das ist schon in Ordnung. Ich werde damit klarkommen. Komm wieder ins Itemlager, wenn du Sachen zum Einlagern hast. Aber lass mich jetzt allein, ja? Mach's gut, Schatz. Die Arme. Das ist einfach nur noch traurig. Deshalb wollte ich dieses Ending übrigens auch nicht in der Folge machen. Genau. Tag ein, Tag ausmachen. Und jetzt kann man mit dem Vater reden. Ja. Mike, hast du schon gehört? Ich glaube, meine Tochter hat tatsächlich mit ihren Freund Schluss gemacht. Natürlich tut es mir leid, dass sie in einem Boden zerstört ist und alles. Und sie... Es ist mega depressiv, aber aber ich bin immer glücklich, dass der Kerl endlich weg vom Fenster ist. Sag mal Mike, habe ich dir das zu verdanken? Ach, ist ja auch egal. Für mich ist das jedenfalls ein Grund zum Feiern. Ich war schon lange nicht mehr so gut gelaunt. <lacht> ja, er freut sich zumindest, aber müsst ihr für euch selbst entscheiden, ob ihr das hier als besseres Ending findet oder nicht. Ich meine, klar, man sagt ihr mehr oder weniger die Wahrheit, weil man eigentlich lieber selber haben möchte, denke ich, aber sie ist traurig. Das geht doch nicht. Ah, guten Tag, Mike. Entschuldigung, das Mal. Ich habe ein wenig nachgedacht. Jetzt ist es gut. Wenn Frauen unglücklich verliebt sind, werden sie schöner, sagt man. Und in diesem Sinne werde ich in Zukunft immer schöner werden. Das ist schon in Ordnung. Also, was würde ich zu mir? Würdest du mein lager nutzen? Ich meine, ganz ehrlich... Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Ende. Ist in Ordnung. Da fühlt man sich gar nicht mal so schlecht. Habe ich gesehen, ein Blick. Okay. Genau, hier hinten war der... Propeller. Nee, oben war das so, also irgendwann gibt vielleicht oder vielleicht beim anderen Tempel. Ich weiß auch, nicht, dass einer das bei einem der Tempel war. Was, was ist gerade gestorben? Wir wollen nicht lang. Ne, ne, ne, du wolltest zu einem anderen Ort. <lacht> So. Ähm, genau das daneben war es der. Das war der nämlich der kurz vor dem Dungeon. Genau. Weil da bist du. Denn, genau. Das dauert halt ein bisschen. Ich habe halt nicht im Kopf, wo genau das war. Beziehungsweise meine ich eigentlich, dass es ein Tempel war. War das vielleicht doch richtig? Kann sein, dass es gerade eben schon richtig war. Oh. Hä? Warum Was? hat denn die Aura-Suche gerade dem nicht... Ich weiß, du, so, das ist... Geh wieder zu, zu diesem Tempel dort vorne jetzt. Einfach mal rennen. Wir reden nämlich. Ich weiß gerade nicht, warum die Aura-Suche nicht ab, äh, ausgeschlagen ist. Guck Hier mal nach, nach oben. Ne, guck mal nach oben. Hä? Ah, oh, lol, <lacht> lol, ich seh's. Lol. Ich verstehe nicht, warum die Aura-Suche da da nicht aufgeploppt ist. <lacht> das verstehe ich nicht. Macht überhaupt keinen Sinn. Warum die Aura-Suche da oben nicht aufgeploppt. Du musst jetzt da hochkommen. Ich muss die richtige Position dafür finden. Ja, guck mal rechts, da kannst du hochklettern oder nicht? Hä? Da auf diesen Ding, auf diesen Balken kannst du hochklettern. Hier. Nicht auf den. Auf Hier. den Balken. Da, auf den Turm. Der oben liegt, den du kaputt gemacht hast. Irgend, irgendein komischer Tür bei den kaputt gemacht. Ey! <lacht> Wieso geht das denn nur vom Turm aus? Mann, das nervt mich. Diese Physik von, dieser, von diesen Greifhaken funktioniert nicht gut. Ah, okay. War wieder klar, oder? War, war wieder klar. War wieder, klar. Singt wieder vor uns. Bro, ich hasse diesen Reifhaken, ich hasse geh mal rechts auf diesen Ding so, auf diesen anderen, dort, wo der boingo Stein ist. Aber es hat doch vorhin geklappt. war ja, dort, wo der ein ist. Hoch. Von dort ist auf jeden Fall einfacher. Okay, ganz langsam. Nicht abspringen. Oh. Hä? du steht jetzt hier? Das ist ein Kristall gefunden, der dem Wahrsagers ähnelt. Er scheint sich als Kristallkugel verwenden zu lassen. Ja, dann mach. Dann ruf den Roboter. Sehr wohl. Ich mag den Roboter. Ich mag ihn nicht. Ich wollte ihn mögen. Wer dabei? Ich hab nicht gerufen. Dafür soll euch abtransportieren? Ey, du bist Du machst es dir mal wieder leicht, während ich hier alles schleppen muss. Pam! Pss. Verstanden. Ich warte dann oben auf euch beide. Bis später. Wie schwer ist das wohl? Ich schlage vor, dass du Zeug ins Wolkenmeer reißt und den Kristall zum Wahrsager bringst, Gebieter. Keine schlechte Idee. Sind wir jetzt hier durch? Okay. Hätten wir eigentlich hier bleiben können. So dumm. Egal. Auf zum Walkenaut! ich direkt an seinem Haus landen kann? Doch, bis schon. Geh jetzt runter. Klappt das, klappt das, klappt das, klappt das, das? Ja, klappt. Ja, klappt. Relativ. Gut genug auf jeden Fall. So. Hier wohnt er. Eine kleine Gasse. Das ist aber ein cooler Ort hier zu wohnen, muss ich sagen. Ja! Die lieben auch nicht da. Ein schöner glänzender Kristall. Bitte sehr. Kommt mir jederzeit wieder, wenn es etwas zu transportieren gibt. Für die fahre ich, fliege ich bis ans Ende der Welt. Bis. Oh. Oh. oh, das ist doch dieser Kristall. Ist genauso einer wie mein Alter. Hoho, ho, oh, ich spüre deine Güte, junger Freund. Nun kann ich endlich wieder in die Zukunft sehen. Besuch mich doch im Bazaar, wenn du meine Hilfe nehmen möchtest. Ich werde dir ja natürlich einen Sonderpreis machen. Hoho! Ho. Güte? Die nehmen wir mit. Die sammle ich tatsächlich. Von deinem Kunden? Ich klaut die Güte von anderen Leuten. Die schenken mir die doch. Besuch mich, ich geb dir einen Sonderpreis. Okay, ja, den brauchen wir aber nicht. Uh, das ist eigentlich Mike, nur für, wenn man werden, das schon lange nicht mehr gespielt hat. Mike, ne? wir werden, wenn wir die, wir, wir, du musst noch zwei Quests machen, ja, und danach gehen wir zu dem Typen. Äh, zu dem Dämon. Okay. Hä, ja, aber wir brauchen doch drei also. Quests. Wenn wir bei jeder Quest, schau mal, wenn wir bei jeder Quest fünf Kristalle bekommen, es gibt 80, dann müssen wir doch drei Quests machen. Okay. Äh, ja, wo lang? Äh, hoch. Zu einem der Lehrer. Hier? Äh, ja. äh naup. No. Ich mein, der dort war es. Otus, genau, Otus war's. Ah, der alte Otus wieder. Was der hast Otus du sagen, ja. Er mag pflanzen. Oh, da ja. bist du ja, Mike. Konntest du mit Narisha sprechen? Oh, das ist ja großartig. Du besitzt wohl tatsächlich etwas, das dich von uns unterscheidet, nicht wahr? Du und dein roter Wolkenvogel. Ihr beide werdet bestimmt jedes Abenteuer erfolgreich überstehen. Das haben wir bereits. Aber vor dir liegt noch ein sehr steiniger Weg. Bleibe stark. <lacht> Übrigens, ich hätte eine Bitte an dich. Würdest du mir zuhören? Du weißt es bestimmt bereits, aber ich gelte hier im Wolkenhort als so etwas wie ein Experte für Pflanzen. Nun, im Grunde habe ich mir diesen Titel selbst verliehen. Es ist nur so, ich habe bereits alle Pflanzen, die hier im Wolkenhort vorkommen, gesammelt. Deshalb bin ich auf der Suche nach einer neuen Pflanze, die ich erforschen kann. Was sagst du dazu? Würdest du dich für mich auf die Suche nach einer solchen neuen Pflanzenart machen? Keine Zeit, ja, okay. Oho, ich war mir sicher, dass du mir helfen würde, Mike. Könntest du für mich denn eine neue Pflanzenart suchen und sie mir zu mir bringen, wenn du sie gefunden hast? Ich kann die Pflanze, die diese Person sucht, als gegenwärtiges Ziffer auch so festlegen. Dann let's go! Weiß nicht, was die anderen oberen Felder sind, aber egal. Die scheinen wohl nicht wichtig zu sein. Vielleicht waren sie mal da. Als davon war Zelda, ne? Um, das ist, weil es gibt Leute, die machen ja die, die mehreren Quests gleichzeitig. Die machen sozusagen drei Quests gleichzeitig. Ah, okay, dann wusste ich, dass das geht. Das Neue Pflanzenart, Pupa. ist die Weiß hier ja. irgendwo in diesem Gebiet oder müssen wir damit woanders fliegen? Wo, also, ähm, ich kann jetzt schon sagen, geh in den Wald rein. Also dort, wo es halt Pflanzen gibt und das ist halt im Wald. Ist da gerade passiert? Ist warte, warte, warte. Ich habe es nicht aufgenommen, aber ich kann schnell über die Switch aufnehmen. Ich wollte ihnen zeigen, dass man auch früh abspringen kann und dann so einfach so rüberfliegen kann. Ne? Das wollte ich zeigen. Hab gemerkt, ah Mist, ist doch zu früh. Habe ich aber gemerkt, nee, der fliegt komplett in die falsche Richtung. Ich habe es einfach noch mal versucht und dann, jetzt passt auf, ich wollte Folgendes holen, ging nicht. <lacht> und auf einmal bin ich wieder hier. Hey, macht gar keinen Sinn. Auf dem Baum. Ich möchte gerne auf den Baum. Wieso auf dem Baum? Ich hab gesagt, der Nebesbaum ist. Nee, ich bin jetzt auf dem Baum. Ja, du kannst dir aber auch unterspringen. Okay, dann such mal eine Pflanze. Okay, immer in der Richtung. Dann... Und wir holen uns mal den Stein hier, wenn der da ist. wir da jetzt hier? Oder wo? Ich habe hier keine besondere Pflanze bemerkt. Zumindest habe ich sie dann wieder vergessen. Keine besondere Pflanzen? Kennst du hier nicht? Der Dude? Ja? Was? <lacht> ah, da bist es wieder. Komm, muss deine Schultern tun weh vom Verdecken. Welche Schultern? So, ihr frage Ach, mein Kumpel tut er nicht da. Dass es sich hierbei um eine Pflanze handelt, liegt bei nur 40 Prozent. Ja, eben. Ich halte es jedoch für möglich, dass Otus dieses Wesen als eine Pflanzenart anerkennt. Soll ich einen Roboter rufen? <lacht> was? Okay. Sehr wohl. Warte, was? was? Ich habe mich gerufen, diesen Knillchen soll ich also wegbringen. der bist mir im Weg Wegwinner Weg. Los, mach die Fliege, aber hurtig. <lacht> Wie süß. Verstanden, ich warte dann oben auf euch. Bis später. Ciao. Ich schlage vor, dass du zurück ins Wolkenmeer reist und den Q zu jener Person bringst, die dich mit der Suche beauftragt hat. wir ja, noch mal. Ich, also, ich habe jetzt nicht gedacht, dass wir den einfach mitnehmen so. Hey, kennst du das nicht? zwei Leute entführst für die Quest? Achso, ja normal. Muss er nicht voll Angst haben? Ich meine, okay, vielleicht hat er im Wald noch mehr Angst. Ich weiß nicht, dass der so ist, ist komischer Dude. Äh, bringen wir ihn zur Ritterschule. Oh, dem muss der Angst haben. Le The that I don't of Ich wieder, wenn ihr meine Hilfe benötigt, besser frei. Ich werde ihn nie wiedersehen. Besser ist. Das Was ist denn das? Das ist tatsächlich eine mir völlig unbekannte Pflanzenart! Aber was ist das denn? Ist das wirklich eine Pflanze oder doch ein Tier? Hm, dies ist wohl eine der größten Entdeckungen in unserer Zeit. <lacht> oh, das ist großartig! Es gibt also tatsächlich noch viele Pflanzen auf dieser Welt, die ich noch nie gesehen habe. Oh, ich spüre förmlich, wie der Vorschadrang in mir wieder wächst. Ich danke dir von ganzem Herzen, Mike. Ich werde gut auf diese Pflanze achten. Sei mir Bescheid, falls du erneut eine seltene Pflanze finden solltest. Er ja, ist sehr dankbar. Nehmen wir mit. Aber äh, was hat er das mit dem vor? Wollt jetzt Experimente bei ihm oder was soll ich mir darunter ich vorstellen? Ich würde sagen, Mike, ich würde sagen, abends solltest du nicht zu ihm gehen. Abends nicht. Nein, nein, nein abends solltest du nicht zu ihm gehen. Ich glaube, das, das ist eine schlechte Idee. Nein, nein. Ich bin irgendwie müde geworden. Ich nehme ihm einfach sinn. hin. Nein. Sag, guten Morgen. Ist einiges gewachsen oder war es schon vorher so verwachsen? Das war das ist jetzt immer auch schon mal so verwachsen? Das ist nicht Reden aber cool. mit dem Cube. Und Mai, kommst du gut voran? Also, wenn du Fragen hast, kann ich dir gerne helfen. Nee, du hast. Ja, du kannst. Ich kann dir nichts fragen. Redner mit dem Cube. Geht's dir gut hier? Wenn jemand kommt, der Kombo sieht, das kriegt er bestimmt. Immerhin sieht Kombo nicht aus wie eine Pflanze. Bleib still beweg dich nicht, hat der große Mann zu Combo gesagt. <lacht> Irgendwie ist das keine, Ist das keine Veränderung zu meinem früheren Leben? <lacht> oh nein! Oh nein! Der arme! <lacht> Ingi sagt nichts, okay. Also, das Schild soll ich. also ich das, das, das Schild soll ich gesagt. nicht kaufen. Obwohl wir genug Geld hätten. Wir hätten gerade genauso nein, noch no. genug Geld. Aber Ingi will lieber, dass ich wieder bei Terry schlafe. Okay. Die arme Pika. Ich meine, ich mag sie, aber.. Ich mag sie nicht so sehr, als ich mit ihr ins Bett steige. Geht okay, das schon, aber ich würde jetzt nicht mit ihr. Lassen wir es einfach.